Yo, hey Leute und willkommen hier zu einer weiteren Folge von Fight 3 zusammen mit dem Kevin. Hallo. Hallo. Das ist die. Warte. Das zwölfte Folge, ja. Ich musste gerade kurz überlegen. Und, und ja, Leute. Genau. Vorbereitung. Letzte Vorbereitungen für den weiter. Kampf. Das stimmt. Ja, ja. Wir sind im Nether. Werden ja. wir wieder ein bisschen farmen, Leute. Und auch weiter unsere Schwerter enchanten. Hoffentlich. No ist unser Zeitmanagement ein bisschen besser als in der Folge gestern, für euch gesehen, ja. für uns vorhin und ja, diesmal nehme ich auch meine Audiospur auf, also sprich, ihr hört auch gute Audioqualität, sorry nochmal dafür mhm. und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, drauf. So, ich bin drauf. Ich auch. Okay, perfekt. So. Ich kann mich auch bewegen. Äh, ich habe Ich hab nur zwei, ich habe zwei bis jetzt. Also ich könnte gleich, ich 3 drei machen. Ja. Mache ich auch, deswegen fahre ich mit den restlichen Level zusammen. Mach das. Okay. Ah. Und dann kümmere ich mich auch langsam um die Falle und um das Zuckerrohr, was wir draußen ja, haben. Ja, ja, mach das. Ah, ah, ich weiß gar nicht, wie viel Level brauche ich denn, um auf den Shop hier zu kommen, um die Schwerter zusammen zu machen, brauche ich 10, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne das Levelsystem von der ja, 17 gar nicht. Ich überhaupt nicht, ne? Ich kann es auch nie einschätzen. Wenn ich ehrlich bin, Gar Ich glaube, es ist immer das Doppelte. Weil zum Beispiel anstatt 2 kostet es halt 4, anstatt 5 kostet es 10. Oh, das ist ja übel teuer dann. heilige. Oder ich glaube, dann geht es aber nicht auf 20. Das, also, das denke ich nicht. Das denke ich halt auch nicht. Okay, die Pigments greifen uns nicht an, ne? Du hast keinen geschlagen, nee. das ist gut. Ah, oh, da bist du auch. Hi. Hey. Ich gehe schon wieder back. Ja. Ich habe jetzt 13 Level. Du machst schon mal Sharp 3. Machst du noch ein Sharp 3 oder wie? Ja. Nee, das ist mein erstes Sharp 3 also dann schon. Hast, ah, okay, ja, ja. Ich habe jetzt gerade vorhin die Folge schon mein erstes Sharp Drive fertig. Jetzt muss ich das zweite machen und das noch zusammenhauen. Das ist eigentlich so das Minimum, was ich Okay, Sharp, Drei, äh, Sharp 3 habe ich jetzt. Okay. Das ist gut. Okay, das heißt, dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen Quarz und dann... Mhm. Äh, ja, ne versteht sich. Ey, das ist so fucking risky was ich hier mach. Na, ich boah wenn du wüsstest was ich, ich gerade ich baue mich unter den also unter den Decken lang und ich könnte so leicht runterfallen könnte so leicht sterben wenn ich schau dir bitte mich nicht an dann, ja, könnte schon ende sein wenn ich einen da ist noch Quarz, oh da ist, ist noch was. eine menge Quarz vor allem weil wir hier nicht mlgen können so das ist halt das problem ja doch mit Cobwebs, aber nicht mit <lacht> äh, wasser kannst du überhaupt Cobwebs und survival mode haben äh, was? Soll, doch, mit, mit, äh, Silk-Touch ja, könntest du Corpus haben. aber das hat halt kein Mensch. Ey, die nee. haben aber echt alles gut abgegrast, muss man sagen. Die einzelnen ja. Spots sind alle leer. Ah, hier sind die Schilder von, äh, von, von... Äh, von von Freaky und R Verpeilt? Von, und von äh, genau, Rai und... Ja, mach Rai. mal, Be Be mach mal auch noch eins zufällig falls du alles hast. Genau, ja, kann ich machen. Was soll ich da draufschreiben? Berliner Fischbude ebenfalls. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ihr Lappen oder so. Ja. Die Hashtag, ups, wenn ich schreiben könnte, Hashtag <lacht> Berliner Fischbude. Ey, unser Hashtag ist zu lang, das ist so eine Scheiße, ey. <lacht> äh, die Berliner, und dann mache ich einen Leerschritt wieder, Fischbude war hier, oder was soll ich schreiben? Na, die Berliner Fischbude ebenfalls, oder so. Sicher? Mhm. Ich schreibe einfach, die Berliner Fischbude ist geil. So richtig random. Mhm. Ausrufezeichen. <lacht> so richtig <lacht> dumm einfach. Oh Mann. Okay, ich komme mich dann jetzt nochmal um Fire Aspekt, versuche es noch einmal. Ja. Und dann geht es für, für mich schon an die Falle heute. Ja, mach das. Ja, geil, mir fehlt genau ein Level. Lächerlich. Ja. So, dann gehe ich mal weiter. Brauche ich mich hier mal ein Stück runter. Oh, uh, das war ein riskanter Jump von mir. Okay, was hast du gemacht? Ich bin über, über diesen fetten Lavasee unten gesprungen. Also, okay. Also einmal verkackt ja. und ich wäre 100 Blöcke runter und in Lava. Ja. Solltest du nicht zu aufmachen, Kevin, bitte. Mhm. Ich gebe mein Bestes. Das ist nicht so der nice move. Also, wenn du den Stegi machen willst, ne? Dann natürlich. Doch, dann ist jetzt ja, das der ist der alles perfekte Zeitpunkt, aber... Ich glaube, ich werde Risky einen, äh, einen dia teil von mir verzaubern. Ja, mach das. Würde ich aber auch machen. Wenn eins, wenn eins verkackt ist, scheißegal. Ja, dann machst du mit Büchern einfach weiter. Keine genau, Ahnung, Projectile Protection oder so. Ja, macht uns erstmal, ich weiß nicht. Die Schuhe. Die Schuhe, ja. Irgendwas, was nicht so teuer ist. Ja, ich mach einfach den Helm. Ja. Weil, wenn wir da Protectile Protection drauf haben, dann sind Headshots halt kaum mehr. Irgendwas Schlimmes. Ja, richtig, ja. Okay. Hey, mich Gut. Nervt, dass so dass ich so viel Zeit aufwenden muss. Ich sollte einfach. Ich weiß nicht, aber ich will halt nicht so weit. Ich will nicht so weit hier reinlaufen, ne? Das ist halt das Problem. Weißt Weil du, dass wir für zwei Schwerter rückstoß, okay, Ich habe hab einfach Angst, weißt du, dass ich den Spot nicht mehr finde da hinten. Dass ich dann erstmal nach Quartz irgendwie dahin laufen muss. Und das kostet ja auch schon wieder so viel Zeit. Ja. Ne. Deswegen. Aber ja. Das jetzt gerade ist irgendwie auch unbefriedigend, weil ich einfach so ewig und drei Tage brauche, um mich erstmal hochzustecken. Um überhaupt hier irgendwelche Spots noch zu sehen, wo noch nicht alles weg ist. Ja, Fire Aspect! Als ob. Okay, nice. Fire Aspect, aber Haltbarkeit 2. Ja. Warte, wie viel kostet das? 27 Level. Ja. Wegen dem Haltbarkeit 2. Ja gut, aber kann man schaffen. Ist nicht, ist nicht ja. unschaffbar. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um die Falle. Hm. Macht es. So, weil dafür brauche ich eine Menge Schilder, mhm. dann nehme ich direkt alles hier Können wir natürlich auch um Level zu sparen direkt, Ah ne kann ich nicht. Ja egal, wir vergessen es mal ganz schnell, weil ich habe den Enchanter ja auch nicht mit. <lacht> Sonst hätte ich jetzt gesagt mache ich mir ein, äh, wenn ich schon ein enchantetes Schwert dabei hätte, ne, dann hätte ich einfach to go die Dinger zusammenhauen können. In einem oh, wir haben viel zu wenig Holz für die ganzen Schilder Egal, wir, wir hoffen einfach, dass er schlechte Reflexe hat Ja, ich, ich habe einige Schilder Ich kann dir gleich, also ich habe noch einiges an Holz ich kann Ja, dann kümmere ich mich ja erstmal erst um die ganzen Pisten-Sachen Ja, mach das Was brauche ich dafür? Ich brauche Iron, Iron, Redstone, Cobble Iron Redstone, Cobble Hä, war oben Holz oder an den Seiten Holz? Bei den Pistons... Äh, obenholz ja ja, oben. Nicht, einfach aus, genau. Ja, ja oben. Ich brauche ja eh nur einen. Ja. Hä? Ist der trigger so. auf mich? Ich dachte gerade kurz, der Zombie-Pigman hatte irgendwie Bock auf mich, aber... So, dann eine Druckplatte. Ja. Äh, äh... Ja, die Knochen würde ich... Hab, wie viel Knochen hast du noch? Ich? Ich habe äh, 16. Ja, okay, dann kann ich meine wegwerfen. Ja. Äh das das das, ich glaube dann ja, dann habe ich alles. Dann gehe ja. ich jetzt schon mal die Falle bauen. Ja, mach das. Wie viel Zeit haben wir noch? Kannst du dies? Mhm. Rohaufnahme ist 8 Minuten, heißt noch 7 8 Minuten. Ja. Wir haben lang geredet am Anfang. Ja, das stimmt. Ja, ist nur bis jetzt ein Zuckerrohr gewachsen. Ja, oh, das dauert nicht so lange, ne? Das ist richtig. Und wir haben auch viel zu wenig Level. Ne? Warte, Never Too Late. Hä, hey, die sind doch tot. Warum? Hä, hey, hier ist eine team von Never Too Late, die man nicht öffnen kann. Ja. Aber Müssten wir doch eigentlich können. Ja, ist aber ein Bug wahrscheinlich. Na, ja, egal. Hä? Huh? Wo ist? Ich bemerke gerade erst, dass ich einen Gast hier höre, aber wo ist der? Wo bist du, du, kleiner weißer Freak? Zeig dich, komm, mach mich doch weg. Huhu. Oder mach <lacht> mich bitte nicht weg, weil du bist einfach absolut OP. Okay. ich werde so drauf gehen, wenn du jetzt kommen solltest. Hör rum zu kichern im Hintergrund. <lacht> Wäre ich aggressiv, weil da rutscht mir gleich die... Junge, Alter, ich höre den durchgehend. Immer mal wieder, so ganz kurz. Ja, durchgehend hat Sinn gemacht. Immer mal wieder ganz kurz durchgehend höre ich ihn. Ach, so fit. Die Druckplatte darf ich aber nicht placen, musst du mich daran erinnern. Okay. Wenn wir die placen, wäre das dumm. Ja. Sehr dumm. Das stimmt. Brauche ja nur einen aus Versehen, ein, zwei Mal drauf. Weil wir müssen, wir müssen, ich würde sagen, wenn wir kämpfen und low sind, ja. gehen wir halt in diese Falle. Mhm. ähm, bauen hinter, äh, gehen in diesen Gang bauen hinter uns zu ja. ähm und dann ganz simpel einfach, äh, hinter uns zubauen mit Kobbel, dass er sich denkt, okay, die, ja. die rennen jetzt weg die sind low und dann in die Dings und die dann, dann äh, ne? aber die ist gelootet mhm. Safe. die ist halt recht nah hier direkt am Spawn hier wurde überall schon was gebaut, hier sind halt überall so Gänge davon also ein Dungeon ist halt hier. Aber ne. Man muss halt ordentlich fallen, das ist das Problem. Mhm. Weil sonst, äh. ja, kriegt er kein Volldamage. Es sei denn, <lacht> wir machen. Ah shit, meine Spitzhöcke ist kaputt. Und ich habe kein. Nein und ich habe kein Holz. Lächerlich. Nee, wir können auch so sagen, dass wir am Ende des Ganges so ein D Dings nach unten machen mit Wasser. Ja. Und wenn er dann unten aufkommt, dass wir ihn dann mit Schwerter töten. Ja, das stimmt. Ich habe 17 Level. Meinst du, ich soll erstmal zurückgehen und mir Stuff machen oder? Also... Mm, ja, rein? mach einfach. Mann, das nervt mich so, dass ich so weit laufen muss und mich so weit bauen muss hm. für den ganzen Ja, Spiel. dann mache ich am Ende vom Gang so ein Dings Wassersport, wo wir runterspringen und dann können wir mit den Dings töten. aber gleich nochmal wieder, dass wir irgendwie nochmal ein bisschen reinlaufen. In den ja, mache ich. Später dann. Und unseren Stuff mit ja, wir müssen, direkt vor Ort Ja, wir machen. müssen... Wir müssen halt immer direkt vor Ort entscheiden, weil das bringt nichts, wenn wir immer jetzt 20 Kilometer hin und her laufen. Ja, das Problem müssen. ist aber auch, dass wir halt auch dann schnell zurück sein müssen für den Fight. Ja, gut, das stimmt. Aber wir können uns ja, stimmt, das habe ich total vergessen, wir können es ja Markierungen einfach machen. Wir könnten einfach Schilder aufstellen, wo wir dann wissen, wo wir lang müssen. Oder irgendwas dahin bauen, meinetwegen auch ein Penis oder so ist halt eigentlich scheißegal. <lacht> oh oh lol, was ist das? Hm? Das ist auch noch von der Festung da hinten. Hier ist ganz viel äh, Dings, sag mal schnell, wie heißt das Zeug? Ähm, boah, ich weiß gerade nicht, wie sich das nennt. Ja, ein bisschen verplant. Keys, Gravel? Ähm, aber ich habe ja noch eine ja Menge nein, Schilder, okay. Egal, der, egal. der wird, glaube ich, durch. entweder stirbt der an Fallschaden oder an uns, aber der wird auf jeden Fall sterben, wenn er in diese Falle fällt. Wer denn? Äh, der, unser Gegner, wenn wir kämpfen. Ach so, ja. Ich habe gerade vergessen, worüber du redest. Ich vergaß. Wir kämpfen? Ja, ja, ja, ja. Vergast? Ich vergaß. Vergast, ich vergaß. Der Gast ist unter uns. <lacht> oh Mann. Das kann man auch zweideutig sehen, ne? Das ver Ja, Egal. Lassen wir es. Ich rede einfach nicht mehr drüber. Dann wird es noch unangenehmer. Oh Mann. So. Okay, ich würde sagen, da kommt hier ein Schild hin. Ja, da ist Wasser, denn ist er ja halt hier drin. dann sind hier Schilder. Ich würde, ich platziere nochmal überall bei uns in unserem, diesem Raum dann Schilder, dass er keine Lava setzen kann. Ja, mach das. Ich habe eh noch genug. Ach jo, ey. Das wird so ekelhaft. Ich habe noch einen Sharp 1. Und ich habe nice. noch einen Sharp 1. Nice. Und ich habe noch einen Sharp 1. <lacht> und ich habe bitte noch einen Sharp 1. Ja, direkt vier Stück in einem Streich. Let's go. Nicht ein einziges Fadchantet. So muss das sein. So und nicht anders. Uns muss einfach auch mal gegönnt werden. Ja. Sage ich, nachdem wir die innerhalb von zwei Folgen gegangen sind. Okay. Alles klar. Bescheidenheit ist nicht deine beste Sache, ne? Doch schon eigentlich. Aber gerade habe ich keinen Bock, bescheiden zu sein. Bist du gerade raus? bist du draußen aus der Hölle? Nee Irgendwie hat ein, äh, ein Skelett gerade Damage bekommen Oder ist ja, es einfach ja, Tag? Ist oder so Oder Tag oder so, I don't know ah. Okay, ich habe zwei Sharp 2s, aber ich kann das noch nicht zu einem Sharp 3 zusammenballern Wäre das, also wär so das funny, ich wenn ist. ich jetzt an Fallschaden sterben würde oder oh, das so Das ist so eine Scheiße, ich kriege nicht mal Sharp 4 in der Folge jetzt hin, Mann ich brauche halt neun Level allein schon, um überhaupt noch einen Sharp 3 zusammen zu dingsen. Und dann. Ah, das ist ja nervig ist hell. Ja, ich weiß nicht, ich farm einfach auch nicht, nicht gut irgendwie. Und ich müsste halt echt weiter reinlaufen, damit ich einfach mehr Vorkommen direkt an den Wänden hätte und. Ja. Okay, die Falle steht so gut. Ich steck mich jetzt gerade noch hoch und gehe dann nochmal zurück zu dir. Ja. Das ist echt nervig. Komm mir mal bitte hinterher gleich mit dem Stuff. Mhm. Obwohl, wir haben noch in der Kiste äh, knockback schwerter Ich weiß halt nicht, ob wir Knockback auch noch auf unser Schwert später hauen. Nee. Wird ich auch meine, ich muss jetzt schon 27 Level für Fire Aspect äh, zahlen. Ja, ja. Und schau mal vor, dann will ich auch noch scharf 4 drauf haben oder so. Digga. Ja, das wird das auch ist halt... Auch, ja. Oder ich nutze das zum Anhitten und Switche ja, dann das, das Schwert. Du auch machen, aber switchen ist halt auch gefährlich, ne? Ja, eben. Deswegen. Das halt auch richtig hart verkacken. Also da musst du dir dann auch echt sicher sein. Okay, gut dann. gut, dann. Hier ist noch ein Spawner. Ist der, hä, oder? Ne, die haben den einfach nicht abgebaut, oder? Weil hier sind überall Kobbelwege oder Kobbelstacks zu erkennen. Aber okay, gut, äh, Falle steht. Okay. Ja, das ist gut. Wir müssen nur dran denken. Fuck, ich weiß jetzt nicht, welcher das war. Welcher Punkt. Welcher ja Block, Hier, das der hier. Ich Warte, ich mach da ich mach da einfach Iron hin. Das werde ich mir ja. merken. Oder wenn, wenn dann erinnerst du mich dran. Iron, hm. da die Druckplatte. Okay. Dieses Ding lasse ich jetzt auch mal so. Äh, das, ist das ist da beim Baum. Auffällig? Ist das nicht voll auffällig? Nee. Wir rennen da einfach wir, wenn wir wegrennen, rennen wir da einfach so rein, so Hilfe, Hilfe und bauen hinter uns zu. So, das wird daran wird er der wird er nicht dran denken, dass wir eine Falle bauen oder so ja. oder gebaut haben. Aber vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Okay, gut. Ja, vielleicht brauchen wir nicht, aber keine Ahnung. Ich will ich habe ja, Ultra Bock irgendwie ja, auf den Fallen Kill. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und die okay, hole ich Backup so. Warte mal, ich guck mal kurz. Zweiten, so. Ne, es kostet sogar nur 24 Level. Nur. Hä, <lacht> hey, ist immerhin etwas. Ja, ja, immerhin ein bisschen günstiger, aber ich sag trotzdem nur, es ist halt übel teuer. Also, mhm. so teuer ist es eigentlich auch nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie... Oh ne, jetzt, jetzt trigger ich halt die Lohen, save gleich auf mir... ja. Du kleine, dreckige Schnips-Pap, Mach dich mal ganz schnell weg hier, ja? <lacht> ganz schnell. <lacht> Geh mal ganz schnell nach Hause wieder. Ach Philipp, ich lieb dich. Mann, dieses dreckige kleine Scheißvieh, weißt du? Ich bin da durchgelaufen, hab ihm nicht mal Damage oder sonst was gemacht. Ich bin einfach nur ganz okay. schnell away gelaufen. Mm, weg, äh, links Werkbank und so kann ich erlassen. Ja. Lassen. ja. Okay, äh, wo Warte, ich, obwohl, ich ent... Oh nein, ich weggekickt. Ich auch. Ich habe Wasseraffinität auf meinen Helm bekommen. Ja, nice. Egal, egal. scheiß drauf, ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Also, was heißt richtig weit, aber wir raus. Egal, dann gibt's morgen den Fight, Leute. Mhm, ich hoffe... Also, für uns morgen, für euch auch morgen, wenn ihr es seht. Ich hoffe, dass ich das Zeitmanagement... muss Ich noch. ich ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriegen schaffe, hier beim Fight, weil... Ich habe jetzt neun Level und ich muss ja noch... Nee, kriege ich nicht hin. Nee, ich, ich muss auch mit meinem Sharp 3 kämpfen ja, ohne Fire Aspect. Ich save nicht hin. Ja. Okay. Aber egal, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, sie hat... Fuck! Ich habe das Zuckerrohr nicht abgebaut. Nein. Ah, egal. Gut, müssen wir jetzt... Mit leben. Ja, müssen wir mit leben, wenn's wenn ist. Wenn wir den Lukas töten, kriegen wir vielleicht Auszaff oder so. Ja, ah, das ist echt belastend, Mann. Ah, scheiß drauf, Mann. Schwamm drüber. Egal, ich egal. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Es lief nicht alles perfekt. Aber, ja, ne, vielleicht wird's ja doch noch, Leute. Wir haben ja auch gedacht, das Projekt ist zu Ende. Bevor wir die Dias gefunden haben <lacht> und voll dia <lacht> gegangen sind. <lacht> äh, ja, mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, schaut bei Kevin vorbei. Schaut gerne bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Wir sind unten Und, verlinkt. Genau. Ich würde sagen, euch noch einen schönen Abend oder Tag. Bis denne. Tschüss, Sikowski. Ciao. Tschüss.